Das Wort hat der Abgeordnete Richter, AfD-Fraktion. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Staatsminister Beuth, ich bin eigentlich wirklich sprachlos nach dem, was Sie gesagt haben. Was? Was? Ja. Ich habe gesagt... Ich habe gesagt, eigentlich, Sie sollten schon so ein bisschen politisch die Ahnung haben, was ein Politiker sagt, äh, eigentlich sprachlos, weil Sie haben erstmal gesagt, was gut ist für dieses Land. Und das, was Sie eben gesagt haben, wenn man sich das vor Augen führt, das kann nicht gut für das Land sein. Ich gehe auch von dem Wort Feldversuch Hören Sie mir doch erstmal zu. Ich gehe auch von dem Wort Feldversuch weg. Ich gehe zu dem Wort Fake-Experiment. Sie haben hier eben von Staatshaftung gesprochen. Das, was hier stattfindet, ist neu. Das, war, das, war, das wurde diskutiert. Dass aber die Haftungsfrage, dass die Haftungsfrage ich bin auch dankbar für die Aussage. Ich bin absolut dankbar für die Aussage. Diese Ehrlichkeit ist es, die es notwendig macht, dass wir darüber diskutieren. Ja, genau. Jetzt ist es mit der Staatshaftung hier so öffentlich geworden, dass die Öffentlichkeit es erfährt, dass die Öffentlichkeit weiß, dass die Risiken nicht, nicht, dass die, Risiken nicht die Firmen bezahlen. Das muss breit. Herr Frömmrich, wissen Sie. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, der Kollege Richter hat das Wort, und ich bitte doch auch bei den Zwischenrufen, das etwas zumindest in dieser Lautstärke zivilisiert zu machen. Bitte sehr. Ich wissen Sie, es mag ja sein, was das Informieren angeht, dass Sie recht haben. Das andere daran ist aber, dass es die Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen hat. deswegen sage ich das hier noch einmal. Deswegen sage ich das hier noch und gehe, Herr Frömmrich, was regen Sie sich denn so auf? Was ist denn jetzt Fake News an dem Meine Damen und Herren, ich schreibe jetzt noch einmal ein. Ich hatte am Anfang der Sitzung gesagt, wir wollen uns bemühen, heute in einen vernünftigen Ablauf zu kommen. Wir sind jetzt schon wieder erheblich hinter der Zeit. Ich bitte darum, dass wir bei den Debatten doch uns so verhalten, dass das einem parlamentarischen Verfahren genügt. Das ist meine herzliche Bitte. Und auch bei den Zwischenrufen bitte ich, das zurückhaltend zu machen. Danke. Danke, Herr Präsident. Also, Staatshaftung. Was bedeutet das? Darüber muss man sprechen. Das Risiko ist damit komplett von den Firmen weggenommen. Wenn es entsprechende Nebenwirkungen gibt, das geht damit los, dass Menschen Autoimmunerkrankungen bekommen, dass die Krankenkassen sich das Geld über den Staat wieder zurückholen. Ich weiß nicht, ob die 12 Milliarden € dazu, wenn wir Pech haben, reichen. Ich wünsche diesem Land, dass die Hoffnungen, die Sie hier reinsetzen, auch wirklich so bewahrheitet werden. Ich sage das hier nicht aus Juxendollerei. Ich wünsche mir das von ganzem Herzen. Aber dass man dieses Risiko einfach abwälzt und dass, die Firmen, dass man die Firmen sagt, ihr seid raus aus dem Risiko, das kann man. Staatshaftung ist so. Dann erklären Sie es. Ja, Dann erklären Sie es. Wenn Staatshaftung wenn hier Staatshaftung übernommen wird, ist das, ist das eine eindeutige Aussage. Sie nennen dieses, Sie nennen dieses Projekt Ärmelhoch. Sie nennen dieses Projekt Ärmel hoch und ich weise noch einmal darauf hin, was ich zur Regierungserklärung gesagt habe. Bitte, bitte, bitte weisen Sie auf die Nebenwirkungen hin, denn ich glaube tatsächlich, dass es sehr, sehr eng wird in der Zeit. Denn das, was Sie hier sagen, was Impfstraßen angeht, ist mehr oder weniger Akkordarbeit mit Patienten, ist Akkordarbeit im medizinischen Bereich. Es belastet nicht nur die Patienten, es belastet im erheblichen Maß die Ärzte, wenn sie in kurzen Durchläufen immer das Gleiche vorsagen müssen, immer das Gleiche erzählen müssen, sich die Leute anschauen müssen. Das ist eine wahnsinnige Belastung für alle Beteiligten. Ich weiß auch nicht, ob Sie das Personal dafür bekommen und ob das nicht auch dann woanders fehlt. Wenn Sie diese Ärzte durchimpfen und es kommt zu Nebenwirkungen dann, meine Damen und Herren, wenn es zu Nebenwirkungen kommt bei, diesen Patienten, bei diesen Ärzten kommt, dann meine Damen und Herren, fällt Ihnen wirklich die Ärzteschaft ebenfalls zu einem großen Teil aus. Bitte denken Sie daran. Meine Hoffnung liegt dabei. Aber die Sorge, die Sorge dürfen Sie doch der Opposition nicht absprechen. Wir müssen doch die Sorge und die Ängste der Menschen hier formulieren. Das ist doch unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es doch nicht, in diese Jubelarien einzutreten oder zu sagen, oder zu so sagen in dem Moment, wenn hier diese Regierung behauptet, jeder, der etwas anderes sagt, ist im Prinzip mehr oder weniger böse. So geht das nicht. So kann man nicht demokratisch arbeiten. Also bitte achten Sie, achten Sie sehr darauf, was die Nebenwirkungen dieses Projektes angeht, und vor allen Dingen achten Sie sehr darauf, dass das mit der Staatshaftung uns nicht komplett überfordert. Danke. Es gibt keine, oder? Innenminister, Staatsminister Beuth, bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich lasse mich nicht provozieren, um jetzt doch noch anzufangen zu raufen, aber ich will Ihnen, Herr Richter, wenigstens erklären, damit es nicht falsch hier im Raum stehen bleibt, worum es bei der Frage der Staatshaftung ging. Es ging um die Frage der Mangelressource Ärzte. Und wir haben uns mit der Kassenärztlichen Vereinigung und mit der Ärztekammer uns über die Frage unterhalten, wie werden die Ärzte in den Impfzentren beschäftigt. Und da kommen vielerlei Fragen auf. Wenn ein Arzt zum seine Praxis zuschließen muss zum um halt vier Stunden in ein Impfzentrum zu gehen, wird das vergütet? Das ist eine Frage habe ich eben erklärt. Haben wir uns geeinigt, dass wir dort einen, äh, dass wir dort einen angemessenen Betrag gegenüber den, äh, gegenüber den Kommunen vergüten werden, die ja die Anstellung übernehmen? Die zweite Frage, die entscheidend war, war die, ähm, das, ähm, äh, die Frage der Haftung. Was ist bei dem Arzt, was bleibt an dem Arzt, der jetzt für vier Stunden in ein Impfzentrum kommt, hängen? Und Da ging es um die Frage, wer haftet in irgendeiner Form für einen Fehler, den der Arzt gemacht hat. Und Da ist es, wenn der Angestellte eines Dienstleisters ist, der für die Kommune tätig ist, der Dienstleister, der haftet. Und In dem Fall, in dem er beim Landkreis so angestellt ist, äh, Honorarvereinbarung hat oder was auch immer, haben wir gesagt, ist er ein Verwaltungshelfer. Und dann haftet der Staat dafür, damit er nicht selbst dafür haftet. Um diese Frage ging es eben bei der Frage der Staatshaftung. Mir ist noch einmal der Hinweis gegeben worden Ich sollte es noch einmal erklären, damit es nicht falsch im Raum stehen bleibt. Um diese Frage geht es bei dem Thema Staatshaftung. Vielen Dank. Herr Minister, es gab den Wunsch auf eine zusätzliche Frage. Ja, Herr Minister, danke für die Möglichkeit, diese Frage zu stellen. weil In der Tat ist es wichtig, dass wir jetzt hier Klarheit schaffen. Und zur Frage der Staatshaftung, jetzt bezogen auf die Impfstoffhersteller. Sind Sie der Überzeugung, dass überhaupt irgendein Unternehmen ohne diese Staatshaftung auch für die Impfstoffherstellung bereit gewesen wäre, dieses verkürzte Zulassungsverfahren zu durchlaufen? Herr Minister. also Die normalen Regeln der Einführung eines solchen Impfstoffes die werden auf einer ganz anderen Ebene sozusagen geführt. Die, am Ende wird ein Impfstoff zugelassen. Und jetzt seien Sie mir nicht böse, da das für uns bei der Frage der Durchführung der Haftung nicht die erste Rolle spielt, kann ich Ihnen nicht sagen, wie zwischen, der, zwischen dem, den einführenden Instituten, den Unternehmen usw. So Haftungsfragen geregelt sind. Aber eins ist klar, es gibt ein geregeltes Verfahren für die Zulassung von Impfstoffen. Ich habe das eben genannt Rolling Review, irgendwie so, heißt es, so heißt dieses Verfahren, in diesem beschleunigten System. Das geht aber nach den normalen Regeln der Zulassung eines Impfstoffes. So, und dafür wird es auch in irgendeiner Form eine, ich sage mal, im Hintergrund irgendwelche Haftungsfragen zwischen, äh, äh, zwischen dem Hersteller und äh, dem den Zulassungsinstituten in irgendeiner Form geben. Was aber ganz sicher ist, wenn der Impfstoff zum Einsatz kommt, dann werden auch die normalen Regeln, die ansonsten gelten, gelten, nämlich die Frage die Nebenwirkungen usw. So werden natürlich sozusagen betrachtet werden. Natürlich, dafür ist der Arzt in der Impfstraße, dass er sich in einem, in einem Gespräch mit dem zu Impfenden darüber auseinandersetzt, welche Vorerkrankungen hat er, welche Medikamente nimmt er usw. So ich bin kein Mediziner, aber das ist sozusagen der, der, der, der Kern dann am Ende dessen, was die Ärzte dort zu bewältigen haben. Und, und dort wird selbstverständlich auch auf Fragen der Nebenwirkungen eingegangen. Niemand wird jemanden impfen, bei dem man vorher weiß, dass er den Impfstoff nicht verträgt, weil es eben gewisse Unverträglichkeiten ganz offensichtlich auch bei diesen Impfstoffen halt eben entsprechend gibt. Also insofern seien Sie, ähm, seien Sie dort sicher, dass dieses Zulassungsverfahren, das nicht in unserer Hand liegt, dass das auf der Bundesebene in einem beschleunigten, aber in einem geordneten Verfahren geschieht. Und es gibt keinen Grund, sozusagen, dort, nach meiner Einschätzung zumindest, das Große in Zweifel zu ziehen. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. – Das Wort hat der Kollege Frömmrich, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident. – Ich bin dem Innenminister sehr dankbar, dass er das hier noch einmal deutlich gemacht hat und klargestellt hat, was das mit der Art der Staatshaftung zu tun hat. An diesem Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, merkt man wieder die Art und Weise, wie AfD Politik macht. Hier wird ein Thema in den Raum gestellt, dann wird am Punkt der Staatshaftung ein Bild gemalt, dass der Staat jetzt für die Unternehmen, die die Impfstoffe herstellen, dass die dafür Verantwortung tragen, Verunsicherung bei den Menschen herstellen. Das ist die Art und Weise, wie AfD in diesem Hause und in der Bundesrepublik Politik macht. Und davon leben Sie ja. Davon leben Sie ja. Von dieser Art der Politik leben Sie ja. Und Gauland hat das ja gesagt. Gauland hat ganz deutlich gesagt, wenn es Deutschland schlecht geht, dann geht es der AfD gut. Das ist alles, was ihr Prinzip der Politik macht. Die Menschen in unserem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen, setzen sehr viel Hoffnung darin, dass wir mit einem Impfstoff diese Pandemie beenden. Es geht tief in die Familien. Alte Menschen können nicht mehr besucht werden, müssen zu Hause bleiben. Es ist wirklich eine Art und Weise, die wie diese Pandemie in das Leben der Menschen eingreift, dass viele Hoffnungen in diese Impfstrategie gesetzt werden und viele Hoffnungen in das Impfen der Menschen gesetzt werden. Und die AfD ist ja auch über die Frage der Staatshaftung informiert worden. Es gab ja, glaube ich, eine Schalte mit den Fraktionsvorsitzenden, wenn ich das richtig sehe, wo der Ministerpräsident, glaube ich, sogar genau diesen Punkt. Äh, genau lang und ausführlich, wie Frau Kollegin Wissler gerade erklärt, dargelegt hat. Und es ist geradezu eine Unverschämtheit, wenn Sie sich dann hier hinstellen, Herr Richter, und so tun, als seien diese Informationen bei Ihnen nicht angekommen. Sie belügen die Öffentlichkeit absichtlich. absichtlich. Und ich finde, Sie sollten ja auch einmal die Frage klären und den Menschen draußen im Lande sagen, was Sie dann nun eigentlich wollen. Wollen Sie eine Impfung für die Menschen haben als AfD oder wollen Sie, dass die Menschen nicht geimpft werden? Nein, Sie sollen hier einmal erklären, ob Sie die Chance, die jetzt besteht, nutzen wollen oder ob Sie diese Chance nicht nutzen wollen. Also einmal Butter bei die Fische. Das ganze Prinzip ist so durchschaubar. Die, äh, die, die Politikstrategie, die Sie hier verfolgen, Unsicherheit bei den Menschen zu schüren, zu versuchen, auf diesen Unsicherheiten ihre Argumentation aufzubauen, damit Wählerstimmen zu generieren. Wenn es Deutschland schlecht geht, geht es der AfD gut. Aber wir lassen Ihnen dieses Prinzip in diesem Hause nicht durchgehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank. Jetzt kommt der Kollege Lambrou, Vorsitzender der Fraktion der AFD. dann können wir vielleicht einmal zum Abschluss kommen beim ersten Punkt. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren! Es geht ja wieder sehr vorweinerlich, vorweinerlich äh, weinerlich zu. Ja. Das ist ein schöner freudscher Versprecher, denn Herr Frömmrich teilt in gewohnter Weise aus wie Knecht Ruprecht und hält es damit auch nicht so genau mit der Wahrheit. Ich weise den Vorwurf, dass wir hier Lügen entschieden zurück, Herr Frömmrich. Schauen Sie, was ich hier wahrnehme und warum Sie hier so dünnhäutig und allergisch reagieren, wenn die AfD auch nur einmal den Menschen in diesem Land – und die gibt es zahlreich – eine Stimme gibt, die das mit den Impfungen durchaus kritisch sehen, liegt daran, dass diese ganze Strategie, die die Regierung jetzt hier verfolgt, die sie sagt nach dem Motto Ärmel hoch erfolgt, in Wirklichkeit das Motto All In trägt. Sie hoffen darauf, und ich bin dabei Ihnen dass diese Impfstoffe die Lösung sind für die Bewältigung der Pandemie sind. Wir sagen auch nicht, dass wir gegen die Info sind, um das noch einmal ganz klarzustellen. Wir weisen auf Risiken hin. Die Art und Weise, wie allergisch Sie hier darauf reagieren, zeigt, dass Sie sehr wohl um die Risiken wissen. Sie thematisieren diese ungerne. Weil Sie möchten eine Impfquote von 60 plus x erreichen. Und Sie wissen, dass wenn Sie in eine ernsthafte Debatte eintreten, dass es durchaus nennenswerte Risiken gibt bei dieser All-in-Strategie, dass Sie diese Quote eventuell gefährden. Es gibt aber viele Menschen, die möchten, bevor sie die Entscheidung treffen, ob sie sich impfen lassen oder nicht, mehr über die möglichen Nebenwirkungen wissen. Volker Richter, meine Damen und Herren, ist in diesem Parlament derjenige Abgeordnete gewesen, der diese Pandemie als allererster auf dem Schirm hatte. Das bitte ich auch einmal zu würdigen. Im Januar 2020 hat eine einzige Fraktion sich mit dem Pandemiethema beschäftigt, und das war die AfD. Wir waren die Einzigen, die bereits im Januar kleine Anfragen zu dem Thema gestellt haben. Und die gingen in die Richtung, es gibt einen Pandemieplan. Hat die hessische Landesregierung hier alle Schutzmaterialien vorrätig, die im Pandemieplan vorgeschrieben sind? Die Antwort war Nein. Und wir haben im Januar schon gefragt, was will die Landesregierung dafür unternehmen, dass diese Lager aufgefüllt werden. Wenn Sie die ersten acht Wochen diese Pandemie nicht verharmlost, verschlafen hätten, dann stünden wir jetzt erheblich besser da in Hessen. Darüber wollen Sie nicht mehr sprechen, und Sie begehen jetzt wieder denselben Fehler, anstatt dass wir eine ernsthafte, sachliche Debatte führen. Welche Risiken es gibt, versuchen Sie, das abzuwürgen. Versuchen Sie, das zu stigmatisieren uns wieder in eine Ecke zu schieben. Und Ich sage Ihnen, dass hinter unseren Wortmeldungen eine ganze Menge Menschen in Hessen stehen, die das ähnlich kritisch sehen. Und Sie werden sie nicht einfach so abbügeln können. Sie scheitern ja bis heute daran, in Bussen und Bahnen mal zu definieren. Volker Richter hat eben darauf hingewiesen, was für Masken zum Einsatz kommen sollen. Da gibt es nämlich durchaus Unterschiede zwischen einfachen Masken und FFP 2 und FFP 3 Masken. Das ist eine wenig durchdachte Strategie, die wir hier immer wieder erleben. das Ganze können wir zusammenfassen, diese All-in-Strategie und diese Dünnhäutigkeit, wenn einmal hier jemand auf Risiken hinweist mit einem Wort, weshalb die AfD gegründet wurde. Sie versuchen hier wieder etwas durchzusetzen mit den Worten. Das ist alternativlos. Nein, meine Damen und Herren, es gibt immer Alternativen im Leben. Vielen Dank. Vielen Dank, Vielen Dank Kollege Lampo. Meine Damen und Herren, beruhigen Sie sich doch etwas wieder. Sie können ja andere Meinung sein wie der Redner, aber Sie müssen ihm schon die Möglichkeit geben, seine Meinung vorzutragen. Das sind Sie bitte so lieb. Das gilt für alle in diesem Hause. Und jetzt hat die Frau Kollegin Dr. Sommer das Wort. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich mich bedanken bei Herrn Minister Beuth bedanken, der nämlich hier sachlich vorgetragen hat, wie es tatsächlich aussieht. Ja, noch vielleicht die eine oder andere Frage die im Gesundheitspolitischen Ausschuss noch einmal vielleicht debattiert werden muss, jetzt nicht berücksichtigt hat, aber die großen Linien doch noch einmal aufgezeigt hat. Dafür können wir alle dankbar sein. Ich möchte auch noch einmal sagen, danach hätte die Diskussion einfach beendet sein können. Und, und, und Sie klatschen. Und Sie klatschen äh, ja, aber Sie müssen sich schon mal, die AfD muss sich schon einmal entscheiden, gibt es das Coronavirus oder gibt es das nicht? Also ich, ich verstehe Ihre Doppelmoral nicht. Mit wem haben wir diskutiert, ob wir Masken im Landtag tragen oder nicht? Wir waren uns, glaube ich, als demokratische Parteien alle einig, dass wir Masken tragen. Wer sind diejenigen, Herren Abgeordneten, die in Berlin auf der Demo ohne Maske bei den Menschen stehen und sich hier unten vor jedem Ausschuss und vor jeder Plenarsitzung auf Staatskosten testen lassen. Das müssen Sie einfach ertragen. Das müssen Sie aufklären. Also, das geht nicht. Das ist Doppelmoral. Sie müssen sich schon einmal entscheiden. Da, meine Damen und Herren, hat Herr Frömmrich recht, wenngleich ich mir gewünscht hätte, dass wir einfach die Diskussion sachlich hätten beenden können. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. ab dem Haus entnommen, haben alle geklatscht. Wenn alle der Meinung gewesen wären, dass die Debatte hätte beendet sein können, hätten wir es auch beenden können. Aber das ist das, das ist das freie Recht des Parlaments zu diskutieren. jetzt sind wir am Ende der Debatte. Zum ersten Tagesordnungspunkt, den wir hier behandelt haben, wird vorgeschlagen, den Vorgang in den Fachausschuss zu überweisen. Da gibt es keinen Widerspruch. Sehen wir. Am Schluss sind wir wieder einig.